eben durch niedrigschwellige, neue, moderne Ansätze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 Okay, die ganz kleine das, Frage zum Kursvorschluss. Ich ja, gehe du gehst Al lieber wieder. <lacht> ja. Aljoscha Burkhardt wie definieren Sie denn KI als DFKI? Das ist natürlich das ist eine total spannende Frage, die wir auch.